Hey Leute, was geht ab? In diesem Video diskutieren wir mal einmal, welches Auto würde ich mir kaufen, wenn ich mir ein anderes Auto außer den 330i mit den N52 kaufen würde. Das wurde ich jetzt mittlerweile ein paar Mal gefragt und das will ich euch beantworten in diesem Video. Also, wenn euch das interessiert, bleibt dran. Natürlich Erste Frage ist, äh, was hat man für ein Budget am Start? Und zweite Frage ist natürlich, äh, wie fährt sich das? Man hat natürlich einmal das Liebäugeln auf dem Blatt Papier und mit der Optik und dieses Gefühl, was man so mit dem Auto verbindet. Und man hat natürlich einmal das Fahrgefühl wie zum Beispiel der M2. Also der M2 fährt sich einfach geil. Und am Anfang mochte ich zum Beispiel das. Das zweier nicht, aber das zweier beim M2 finde ich nice mit dem vier Auspuffrohren und so. Also das ist so, ne? man kann auch ein Auto durch das Fahren mehr lieben lernen in der Optik. Das ist irgendwie so ein Tick, den ich habe. Vielleicht geht das euch auch so. Wenn ja, kommentiert mal, das würde mich interessieren. Aber wie gesagt, man kennt halt das Auto nicht. Man muss eigentlich alles gefahren sein. Favoriten, die ich im Kopf habe, die ich sexy finde, sind zum Beispiel BMW 650 CI, den, ich glaube, E63, also das Coupé. Mit 6-Gang-Schaltgetriebe Natürlich selbstverständlich was dann auch sonst mit sportsitzen safe mit dabei und Abstands abstandstempomat auch liebend gerne am start ähm, sehr seltene kombi auch als lci unfassbar teuer mittlerweile wieder also das gab ja diese 645 er gibt es manchmal hinterhergeschmissen solche abgelutschten buden für 7000 und wenn du dann einen ansteigendes 650 äh, ci lci haben willst dann musst du schon gute 20 hinlegen also so um die 20 drunter kommst du eigentlich gar nicht weg damit wenn man jetzt auch keine 300.000 Kilometer will, sondern irgendwas so um die 100, gerade 100 geknackt oder sowas. Äh, Alternativ sehr sexy E46 M3. Gefällt mir auch immer noch richtig gut. Schaltgetriebe selbstverständlich, versteht sich immer von selber. Einfach weil ich bin den nie gefahren, er interessiert mich aber einfach. Das Auto ist einfach nochmal ein bisschen noch ein reinrassiger Sauger als das Ding hier. Und der ist eigentlich echt ganz nice. Ähm, aber wie gesagt, müsste ich mal fahren, weiß ich nicht. Dann, was finde ich noch sehr sexy? 1.35i, einfach weil ich das Konzept mag. Kleines Auto, bisschen mehr Bums drin. Kommt ja sehr ähnlich den M2, ist aber dafür ein bisschen preisgünstiger. dagegenübergestellt aber wenn man dann mit dem äh, sich in 1.35i holt, ist echt schwer einen guten zu kriegen. Schalter selten wieder mal. Und äh, die meisten sind halt alle schon getuned gewesen. Also wenn, vor allem, wenn man N54 will, da kann sie sicher sein, dass da irgendwas schon mal dran war, dass es äh, eine Seltenheit so einzukriegen, so einzukriegen, der halt nicht schon mal gebaut worden ist oder verbaut worden ist oder an dem geschraubt worden ist. Von daher, ja, was macht man? Natürlich auch Kostenunterhalt so, wenn die Injektoren, Hochdruckpumpe, ähm, was dann noch standardmäßig, Direktanspritzer ist das ja, also Hochdruckpumpe, Injektoren, hat doch jemanden gerade auch heute geschrieben, was da alles wichtig ist. Egal, auf jeden Fall gibt es so eine kleine Liste, die halt immer Probleme bei dem, bei dem Auto halt machen kann. Und das ist halt ein bisschen ungeil. Also das heißt, man muss immer ein bisschen was im Petto haben. Äh, wenn man einen N54 haben will, das ist einfach so bei dem Ding n 55 ein bisschen anders, aber weniger Tuning-Potenzial und so geht das Ganze immer hin und her. Trotzdem finde ich noch sehr geil. Eine Liste fehlt natürlich auch BMW M3E90. Äh, E90 Facelift in dem Fall, wobei ich mittlerweile auch das äh, das Heck von dem Auto fast schöner finde als LCI. Mittlerweile am Anfang bin ich so krass auf das LCI Heck abgegangen. Mittlerweile liebe ich das Heck hier auch derbe. Also es kann sich auch irgendwie immer wieder ändern. Das Design und die Augen sehen es auch immer wieder mal anders. Ähm, ja, das einmal dazu und natürlich für die. Wenn man, wenn man richtige zweite Bude haben will, zum Spaß haben und sich auskennt oder genug Geld hat, wäre einfach ein BMW M5 V10 mit Schaltgetriebe. Also heißt Import aus den USA, das Land mit den meisten Automatikautos, hat einen Schalter bekommen natürlich von BMW, da macht es am meisten Sinn. Also ich habe letztes Mal geguckt, gab es so ein Ding äh, zu import, oder schon importiert und zugelassen und alles. Kostet aber flockig 36k, also ne für einen M5 mit Schalter, importiert aus USA. Ja, Baustelle Kiste, in 500 Metern. Kann man sich gerne mal gönnen, muss man wissen, worauf man sich einlässt. Halt. Ne, ganz klar, ein M5 ist ein M5, aber das Ding wird mich auch noch mal richtig kicken. Aber das ist wieder ein ganz anderes Konzept. Das ist eigentlich so die Konzeptfrage, die man hat. BMW M2, absolut geiles Auto als Schalter, auch voll mein Ding. Ähm, wenn, man sich, wenn man sich sogar noch die Krönung geben will, dann halt Richtung CS oder sowas, also mit dem S55 Motor alt schalter baustelle bei. in 100 Metern. Schalter, auch sehr sexy mit dem 410 ps und so gefällt mir auch einfach der gut aber hier quanta questa wisst ihr bescheid also ähm, muss man halt das passende kapital über um sich so ein ding halt äh, vor die tür zu stellen oder je nachdem irgendwie finanzieren oder leasen aber wie auch immer ähm, so das sind so ein paar dinge die ich ganz interessant finde trotz allem ein Auto, was mir auch gut gefällt, einfach weil ich auch gefahren bin, ist zum Beispiel der Jaguar XES. Ähm, das ist das, also der XES-Modell. Da ist ein V6-Kompressor drauf, 3 Liter. Ähm, Gibt es nur als äh, Automatik wieder, das fand ich nicht so geil. Aber das Ding fuhr sich echt kompakt. Also der hat eine, die Vorderachse vom F-Type und fährt sich echt kompakt und hat eine Menge Spaß gemacht. Sein 340 PS und wäre, wenn es nur Automatik geben würde, meiner Meinung nach ein 330i vom Fahrgefühl hervorzuziehen. Das ist schon eine Ansage. Ähm, hat mir extrem gut gefallen, das Auto. Und so ein bisschen exot. Baustelle Ansonsten, in 100 Metern. Äh, nicht zu vergessen finde ich noch sehr sexy, äh, Jaguar XK oder XKR so, ein, so ein, als Coupé oder als Cabrio, das wäre aber dann wieder eine Konzeptfrage, also so 6er, 6er Cabrio, äh, XK, XKR sind halt solche solche Cabrio Coupé-Buden, einfach so ein bisschen schwerer und dicker, 1,35i M2, klein, kompakt, sportlich, viel Bums, da finde ich auch ein 1,40i derb interessant, obwohl das Ding eigentlich nicht gut aussieht in meinen Augen. also ich finde den nicht so hübsch, da finde ich den 130i vorher hübscher aber das ist halt so eine Hatchback-Frage aber dann das Konzept ist wieder das Vor äh vorne stehende ähm, E46 M3, da habe ich noch vergessen, Z4 M der alte, auch mit dem äh, Sauger 6 auch ein sehr geiles Ding, gefällt mir auch sehr gut natürlich muss man die ganzen Kisten mal fahren, auch die Dinge sind hart rar um, ja, Konzeptfragen mäßig natürlich dann auch äh, wenn wenn nichts klemmt und alles wäre auch ganz geil. Ein F0267LI. Einfach so eine völlige Ballerbude und dann irgendwie einen nice irgendwie Auspuff drunter, sowas von Akra oder ob es da sowas gibt. <lacht> und dann einfach mal V12B-Turbo und dann ja, einfach mal auf sinnfrei so eine dicke Kiste mit Leistung fahren. Das sind so ein paar Sachen, natürlich kann man da gedanklich voll frei drehen Und äh, ja. Jetzt die Wahl, keine Ahnung, muss ich erstmal fahren, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Vom Prinzip her aktueller M3 Schalter oder äh, eigentlich noch viel lieber BMW M2 CS auch als Schalter. Logischerweise die Dinger boah, ultra krass, aber und noch schwer zu kriegen, würde ich sagen. Aber die Dinger, die feiere ich gerade von BMW am meisten, also auch mehr als so ein. M8 oder sowas oder aktuellen 5er, wobei der M5 CS auch echt King ist. Also habt ihr es noch nicht live gesehen, die Fotos und die Präsentationen und so echt die erste sahen das Auto ist brutal heftig. Aber dann wieder Konzeptfrage. Halt ein dicker Ballermann mit ordentlich Bums. Da ist glaube ich in M2 CS wieder noch ganz anders zu fahren als den M5 CS. Aber beides King Autos. Ich hoffe, das hat euch interessiert, mal ein bisschen mit mir darüber zu schnacken, welche Autos mich interessieren, abgesehen von meinem 330i oder was in Frage käme, wenn ich mir was kaufen wollen würde. Und ansonsten hoffe ich, das hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und bis bald. Peace!